Hallo, herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil des meines Online-Kurses Programmieren lernen mit dem Mindstorms EV3 NXT Roboter. Ich möchte jetzt einen kurzen Überblick über die EV3 Home Edition geben. Wir haben die in dem Video davor gesehen, wie sie installiert wurde. Und jetzt möchte ich kurz vorstellen, wo da was zu finden ist. Wir klicken als allererstes mal, wenn man das geöffnet hat, auf dieses Plus oben. Damit öffnen wir ein neues Projekt indem wir dann einzelne Programme öffnen können. Machen wir mal. Jetzt öffnet sich dieses Projekt. Wir haben hier ein, irgendein schönes Beispielprogramm. Jetzt möchte ich noch dieses äh, Dokumentiere deine Arbeit loswerden. Das interessiert mich nicht. Weg damit. Und jetzt kann es losgehen. Wir haben hier diesen Startblock am Anfang, der in der Mitte, das ist dieser mit diesem Play-Symbol, in diesem Programmteil, das ist das Weiße. Hier werdet ihr eure Programme Schreiben oder euch zusammenziehen, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und die Bausteine für eure Programme, also dieses Fahre, 100% Leistung, vorwärts, geradeaus und mit abschließenden Bremsen, sowas kriegt ihr da unten her, da gibt es die Programmierbausteine. Jetzt noch nebendran Infos über den Roboter. Also wenn man den Roboter anschließt, dann sieht man dort, wie sieht es denn mit dem Akkustand aus etc. pp. Und wir haben dann noch die Möglichkeit, das in die berühmten Nullen und Einsen zu übersetzen. Also, damit der Roboter das versteht, das Programm, was wir hier geschrieben haben, muss es übersetzt werden ähm, in Nullen und Einsen. Und dann, das passiert, indem man auf diesen unteren Button geht. Hier dieses Symbol mit dem Play-Button. Gucken wir uns kurz an. Das da. Okay. Das ist erst einmal das Wichtigste zu dem Programm. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Deswegen gehen wir jetzt nahtlos über zu dem Kapitel Laufen Lernen. Ich möchte als erstes euch erklären, wie denn Bewegung entsteht bei dem Roboter. Wir haben zwei große Motoren in der Regel für Bewegung. Mehr macht eigentlich nicht so richtig Sinn. Und jetzt ist an euch die Frage, ihr seht, da ist so eine Herausforderung. Was passiert denn, wenn sich beide gleich schnell vorwärts drehen? Ja, ihr würde sagen, es ist einfach dann fährt der Roboter halt geradeaus vorwärts, ne? Logisch. Jetzt die nächste Frage, die ist ein bisschen schwieriger. Was passiert denn, wenn, äh, wann fährt der Roboter denn nach links? Muss ich dafür der linke Motor oder der rechte Motor schneller drehen? Denkt kurz nach. Ihr könnt auch gerne pausieren, das Video. Wenn die Antwort wisst, drückt ihr wieder auf Weiter. Gut. Also richtig ist, wenn der Motor... Der, wenn er nach links sich drehen soll, muss der rechte Motor sich schneller drehen als der linke Motor. Warum ist das so? Naja, stellt euch vor, dass der, äh, rechte, äh, dass der linke Motor sich gar nicht bewegt. Und jetzt würdet ihr das Rad drehen nach vorne. Was passiert dann? Naja, er fährt nach links. Analog dazu, es dreht sich natürlich der Motor dann, äh, der Roboter fährt dann nach rechts, wenn der linke Motor schneller sich dreht als der rechte Motor. Okay. Ein paar Sachen, die wir uns hier merken sollten. Das ist jetzt schon tatsächlich was aus der Programmierung, aber wir sollten uns merken, es gibt Geschwindigkeit beim Motor. Also wie schnell dreht sich denn jetzt der Motor selbst? Es gibt außerdem die Dauer. Und in diesem Geschwindigkeitsfeld steckt außerdem noch die Richtung. Dort könnt ihr von 100 bis minus 100 einstellen. Und wenn ihr minus 100 einstellt, dann geht er halt maximal schnell nach hinten. Okay. War gar nicht so schwer, gell? Motorblöcke. Motorblöcke ist jetzt das, damit der Roboter sich tatsächlich in Bewegung setzt. Und ich möchte euch kurz zeigen, wo man die eigentlich findet. Wir haben hier wieder unsere Programmoberfläche Und unten gibt es die Motorblöcke für so Bewegungen, die man klassischerweise nimmt. Die großen Motorblöcke, das sind diese drei. Da haben wir welche, wo ein großer Motor angesprochen wird und die zwei anderen sind für zwei große Motoren. Ähm, das ja. hat jetzt, man kann manchmal auch nur einen gebrauchen, man könnte auch wirklich die Bewegung mit zwei Motorblöcken für einen großen Motor machen. Aber in der Regel verwendet man diese Standardsteuerung, das ist der jetzt hier in der Mitte. Es gibt noch den letzten Block, da kann man dann beide Motoren direkt die Leistung einstellen. Sehr ähnlich zu dem einen großen Motorblock. Ganz links sehen wir noch einen anderen Motorblock, das ist der für den kleinen Motor, aber auf den gehe ich jetzt nicht weiter ein. Es ist aber dasselbe im Prinzip. Gucken wir uns mal die Motorblöcke jetzt etwas detaillierter an. Ähm, wir haben den Motor an Port B angeschlossen. Wir sehen hier dieses B und den Motor und da hängt er jetzt dran. Und jetzt können wir uns den Motorblock ziehen. Dazu gehen wir dahin, auf diesen großen Motor, ziehen ihn in das Feld herein. Okay, okay, okay, loslassen. Ja, die Software ist langsam. Stellen den Motorport B ein, weil wir es am B angeschlossen haben. Jetzt können wir die Richtung natürlich verändern. Da seht ihr, das ist aktuell bei 75. Wir können es jetzt auf 100 einstellen, hätten es aber auch auf minus 100 einstellen können. Das Ding hier sagt, soll gebremst werden oder nicht. Also nachdem der Motorblock fertig ist. Und die Dauer kann jetzt auf unterschiedliche Weisen angegeben werden. Wir haben jetzt eine Umdrehung, wir können da drei Umdrehungen eintragen. Aber wir können auch ganz andere Sachen machen. Umdrehung ist, wenn die Achse sich einmal rumdreht. Wir haben auch noch Grad. Das ist, wenn man so eine halbe Umdrehung zum Beispiel möchte. 360 Grad ist eine ganze Umdrehung. Wir haben Sekunden. Und wir haben an. An heißt, macht es einfach unbegrenzt. Und das hängt dann von außen ab, was passiert. Und klar, die Sekunden gucken wir uns nochmal schnell an. Da sehen wir hier, eine Sekunde ist Standard. Da können wir auch was anderes eintragen. Zum Beispiel zwei Sekunden. Genau. Das war dann auch schon zu dem einzelnen Motorblock. Also wir haben hier den Power, Leistung, inklusive Richtung von minus 100 bis 100. Wir haben das Bremsen, ja, nein. Und wir haben die Dauer der Umdrehung, die wir dann, äh, oder Dauer in Grad oder Dauer in Zeit. Oder dass wir das irgendwie von außen steuern lassen mit dem Hand. Jetzt haben wir den anderen Motorblock. Der ist sehr ähnlich, also ist eigentlich genau das gleiche drin, nur dass wir noch diese Richtung dazu machen. Wenn wir da draufklicken, sehen wir in der Mitte ist 0 und jetzt können wir uns auch wieder von minus 100 bis 100 bewegen. Minus 100 wäre dann ganz extrem nach links und 100 wäre ganz extrem nach rechts. Wir haben jetzt also hier noch so einen Lenkungsteil, ist relativ komfortabel. Dann können wir jetzt ans Programmieren gehen. Gucken wir, machen, schreiben wir die ersten Programme. Und da ist wieder der Bereich, wo ihr gefragt seid, schafft ihr es jetzt, den Roboter mit 75% Leistung zwei Sekunden nach links fahren zu lassen? Direkt als Tipp, ihr könnt dafür, es gibt, also mir sind drei Lösungen eingefallen mit dem Lego-Programm. Es gibt eine sehr naheliegende äh, und äh, eine mittelmäßig naheliegende und eine relativ äh, komische Lösung. Pausiert das Video und setzt euch an das Programm, macht was. So, jetzt habt ihr das Programm geschrieben. Ich möchte euch jetzt vorstellen, was ich für Lösungen entdeckt habe. Ganz naheliegend ist, wir benutzen die Standard, den Standardblock. Wir sagen einfach, ja hier 75% Leistung, das ist dieser Bereich hier, nach links, 2 Sekunden. Und danach bremsen wir. Das habe ich jetzt nicht verlangt, das könnt ihr also machen, wie ihr wollt. Hier am Ende sehen wir jetzt noch so einen Abschlussblock, das heißt, das Programm zu Ende ist. Es läuft von links nach rechts durch. Gut, es gibt jetzt noch was anderes. Das ist die sehr komische Lösung. Wir benutzen zwei Motorblöcke, nämlich den, wo wir einzelne Motoren einsteuern, nämlich den wie hier, B- und C-Motor, hier auch, B- und C-Motor. Und die wurden jetzt irgendwie von mir so ganz komisch verbunden, dass aus diesem Startblock zwei Stränge herausfallen. Und das bedeutet jetzt, dass diese Dinger beide gleichzeitig ausgeführt werden. Was jetzt also passiert ist, der Motor B kriegt den Auftrag, mit 30%, Pro, äh, mit 30 Kraft nach vorne zu fahren und der Motor C kriegt den Auftrag, das mit 75% Leistung zu machen. Ha, jetzt müssen wir nachdenken, was fährt jetzt schneller? Naja, ihr könnt ja zurückspulen. Jetzt gibt es noch einen Block. Ähm, dort könnte man das in einem Block einstellen, was ich eben gezeigt habe. Also auch hier haben wir den Motor B und C. Selbes Programm hier, 30, 75 wie wir es eingestellt haben, zwei Sekunden am Ende bremsen. Habt ihr es hinbekommen? War es arg schwer? Ich möchte jetzt noch ähm, zum Abschluss dieses Videos äh, euch bitten, dass ihr einfach ein bisschen rumtobt in der Software. Benutzt einfach mal Motorblöcke, lasst den Roboter ein bisschen durch die Gegend fahren, mal an die Wand dotzen, passiert nichts. Okay, keine Garantie dafür, also mir ist noch nie was passiert. Um, ja, einfach ein bisschen Spaß haben mit dem Ding, ein bisschen ausprobieren und wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr das nächste Video starten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.